Bundespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube kaum, dass Gesetz, dessen Änderung wir heute diskutieren, mich dereinst betreffen wird. Wenn nicht alles täuscht, was wir heute an technologischem Fortschritt im Bereich der Mobilität erleben, wird der Verkehr in 35 oder 40 Jahren ganz anders aussehen, vielleicht sogar anders als wir uns dies heute vorstellen können. Aber wir machen ja nicht nur Gesetze für die Ewigkeit, sondern wir reagieren auf Entwicklungen der Zeit und die sich daraus ergebenden Herausforderungen. Und wenn wir diese Entwicklungen betrachten, herrscht, glaube ich, über die Parteigrenzen hinaus große Einigkeit. Alter sieht heute anders aus als es gestern ausgesehen hat. Es ist nicht nur ein äußerer Eindruck, es ist auch ein wissenschaftlich belegter Eindruck, dass heute Senioren und vor allem Seniorinnen wirken oft jünger, als sie in Tat und Wahrheit sind. Und sie fühlen und geben sich auch so. Sie sind gesünder. Sie sind vitaler, als dies bei früheren Generationen der Fall war. Und man kann heute auch lesen in gewissen Fachzeitschriften, 60 ist die neue 40, Heißt es in der Kurzformel. In diesem Sinne hat Kollege Reimann mit seiner parlamentarischen Initiative ein Thema aufgegriffen, das zu Recht einer Neubeurteilung bedarf. Dabei geht es nicht nur um Diskriminierungen gegenüber dem Ausland. Für mich stellt sich einfach die Frage, ob eine gesetzliche Bestimmung Sinn macht oder nicht. Und wenn sie keinen Sinn macht, dann soll man sie auch ändern. Wenn man also davon überzeugt ist, dass man heute mit 75 Gesünder ist aber auch vitaler und unternehmenslustiger ist, als das früher der Fall war, soll man dies auch bezüglich dem medizinischen Kontrollobligatorium anwenden. Als kleiner Beitrag zur administrativen Entlastung zumindest der 70- bis 74-Jährigen und als Beitrag zur Entlastung der Ärzte, die ihre Zeit wohl besser und sinnvoller einsetzen können, als ich sage es deutsch und deutlich in unnütze Tests. Etwas mehr Mühe habe ich aber, wenn man einerseits von mehr Eigenverantwortung spricht, gleichzeitig aber vorgeschlagen wird, den Präventionsbegriff in Richtung staatlich verordneter Informationskampagne zu erweitern. Abgesehen davon, dass ein staatliches Infoblatt viel kostet und kaum etwas nützt, denke ich, dass Eigenverantwortung eben meint, dass jeder und jede die Verantwortung für sein oder ihr Handeln übernehmen soll. Ich hoffe, die Verwaltung sieht dies auch so und macht jetzt nicht auf Aktivismus, sondern hält sich für einmal so gut als möglich aus diesem Umfeld zurück. Und ich denke, anstelle des Staates kämen hier vielmehr die Verbände der Automobilisten zum Zug. An ihnen ist es, auf die Gefahren beim Lenken im Alter aufmerksam zu machen. Und deshalb, meine Damen und Herren, bitte ich Sie doch, diesen Vorstoß entsprechend zu unterstützen, gemäß der Kommission. Besten Dank, Herr Müller. Das Wort zum Eintreten ist...